Der ÖVP-Fraktionschef im Ausschuss legt heute im Report noch einmal nach. Sie hat Dokumente im Untersuchungsausschuss vorgelegt, die nicht facsimilisiert und somit Teil des Aktenbestandes für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses waren. Da stellt sich die Frage, von wo kommen diese Dokumente her, wie kam sie zu diesen Dokumenten, liegt hier vielleicht der Verdacht eines Amtsmissbrauches vor oder andere Dokumente, die sie vorgelegt haben? waren zum Teil ident mit offiziellen Dokumenten, aber wichtige Teile waren davon nicht dabei. Sie habe damit versucht, Auskunftspersonen in die Irre zu führen, so der Vorwurf. Für die Opposition im u sind das Nebelgranaten vor dem Auftritt der türkisen Prominenz im Ausschuss. Den türkischen Reigen eröffnet morgen der Bundeskanzler. Die große Frage, was hat er gewusst von all den Deals, die den U-Ausschuss beschäftigen? Und wir wollten all das